So, wir haben hier den äh, Markus Spiegel und der steht hier an einem außerplanmäßigen ähm, Ladestopp. Erzähl mal was passiert ist. Ja, auf der Anzeige stand 15% Restkapazität und ich war der mhm. Meinung, die 6 Kilometer zum, zum Hotel reichen noch und in der Steigung wurde die Sirup plötzlich langsamer, bis sie stehen blieb. <lacht> und jetzt stehen wir hier beim, bei einem netten Gasthaus wo ich noch mal anstecken darf und Ja, jetzt laden wir halt zwischen, gell? Wir zwischen. wirtshaus locherboden ja. heißt das. das das witzige ist die haben schon zu ähm, wir haben gerade noch die wirtin erwischt die hat uns noch die steckdose ja, gezeigt die genau und jetzt wie lange glaubst du lädst du Halbe Stunde circa. Halbe Stunde, das ist kein Problem. Ja, das klappt schon. So, also ich lasse dich mal laden und ja. in der Zwischenzeit gehe ich mal einchecken, damit, okay. das, damit wir wenigstens ein warmes Zimmer heute Abend haben.